Katja, lass uns mal über den Mizuno Wave Horizon 6 reden. Spielst du eigentlich Baseball? Nein. Also warum ich frage, der Firmengründer Rihachi Mizuno, der hat 1910, glaube ich, seine ersten Schuhe entwickelt und das war ein baseball Ach, krass. Okay. Ja, das ist krass, ne? Also Laufschuhe machen sie erst ein bisschen später, dafür machen sie das richtig gut. Du bist jetzt auch diesen Horizon mal Test gelaufen. Was ist das für ein Schuh? Sicht. Ja, ich finde der Schuh läuft sich halt wirklich gerade auf langen Läufen extrem komfortabel. Vielleicht äh, magst du ja noch mal kurz erklären, woran das eigentlich liegt? Das liegt vor allen Dingen auch an dem Material hier drin. Das ist dieses Mizuno Energize. Das hat Mizuno vor knapp zwei Jahren entwickelt und das hilft einfach, ähm, diese Energie zurückzugeben. Also das ist unter der ganzen Fußsohle eingebaut. Man sieht das hier auch ganz schön ähm, hier in diesem roten Bereich und äh, ja, das macht den Schuh so besonders. Ja, also man muss natürlich sagen, das ist wirklich der stabile Schuh äh, schlechthin. Ich würde ihn halt gerne für lange Läufe einsetzen, gerade so in Richtung Marathonvorbereitung. Ich würde hm. gerne im Spätherbst meinen ersten Marathon laufen. Da oh. könnte ich mir gut vorstellen, dass man damit viele Trainingskilometer machen kann. Was hast du geplant? Ja, unter drei Stunden wäre schon ganz nett. <lacht> Erster Marathon unter drei Stunden? Okay, gut Genau, ab. und äh, da ist natürlich die Stabilität immer ganz, äh, ganz gut, um halt gerade hinten raus bei langen Läufen genau. die Muskulatur nicht so ermüden zu lassen oder die Muskulatur da ein bisschen zu unterstützen, äh, genau. Was ich super spannend finde beim Mizuno ist, ähm, dass die das halt nicht über so eine klassische Stabilitätsstütze machen, also durch das Material, sondern vor allen Dingen durch die Konstruktion, ne? also das ist halt unglaublich breite Auflagefläche hat der Schuh. Ne? Und dadurch bekommt er diese extreme Stabilität. Man sieht hier eigentlich bei dieser, kennst du diese Wave-Technologie so ein bisschen? Sagt dir das was? Nee, man fand ich auch ganz interessant von der Optik her. Das ist nicht nur von der Optik interessant, das ist auch von der ganzen Konstruktion interessant. Und ich glaube, das macht Mizuno auch wirklich aus. Ne? Also diese Wave-Technologie ist so, ja, das ist deren DNA sozusagen. und ähm, bei diesen Schuhen sieht man immer ganz gut, wenn die Wellen so ein bisschen kürzer sind, dann ist der Schuh eher stabiler. Mhm. Und wenn die Wellen ein bisschen länger sind, dann ähm, ist der Schuh weniger stabil. Ja, dann okay, kann man das man erkennen. Genau. Das Obermaterial, das ist ein bisschen außergewöhnlich, oder? Wie hast ja, du das Ja, das hat äh, mir wirklich auch super gut gefallen, weil es eben sehr leicht ist, sich super an den Fuß anschmiegt und ich finde auch optisch einfach toll aussieht. Und ähm, wenn ihr über diesen Schuh oder andere Schuhe noch mehr erfahren wollt, dann schaut auch sehr gerne bei sport2000.de vorbei.